Jo, yo, yo, yeah, yo! Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal eon ls22. Ich wollte euch zeigen, wir haben neue Autos aus dem aus dem Automarkt made and deutschland gekauft. Das heißt, wir haben neue Autos geschossen. Zuerst mache ich den Sound laser, Digga. Ich schwöre, Junge, ich hätte das vorhin schon der Aufnahme geführt, deswegen habe ich dann Abfahrer gemacht. Äh, ja, ähm, dieses Video hier ist jetzt für, äh, Montag. Sound. Erstmal war kurz vor alle. wir haben hier jetzt den Maybach. Ähm ja und mit dem es jetzt, jetzt sage ich mal ab zum Hof. Also, wir fangen mal an mit diesem Wunderschönen Maybach. Den habe ich aus Newcastle, England, wurde der importiert. Nach Deutschland wurde hier auf den Markt gestellt. Das schwarze Auto davon gehört mir schon länger und der Garage wartet das Besondere, was ich euch auch noch nie in einem Video bisher gezeigt habe. Bei der Hof, hier, ja, hier gerade steht, niemals veröffentlicht wurde. Er wurde niemals geworbt Ich habe ihn bis jetzt erstmal gezeigt und ich habe ihn noch vor zwei also gestern ist angefangen zu bauen ich vor zwei Tagen gestern hier beginnen wir aber mit dem Mercedes E 63 S Klasse ja stand, standardmäßiger Mercedes ja hier ist eine Hof haben wir hier noch auch gerade eben nach dem maibach noch gekauft tatsächlich den BMW hier unten sieht es BMW Q 63 steht hinten drauf, was steht da nicht mit? Seht ihr jetzt auch nochmal alles unten England So äh, habe ich schon auch schon länger äh, runtergeladen. Äh, äh, sorry. Das ist der X Auto 50L X7. Dann beginnen wir mit, mit dem geringverdiener Auto mit einem normalen Audi QI. Oder? es ist, ist ein bisschen crazy. Ja, QES. QES. Und damit dem sportlichsten Modell von allen. Diesen wunderschönen Audi. Oh ja, jetzt schon es sonst. Einfach nur. Einfach nur lecker deine oder Mit dem fahren wir jetzt. Heilige ist der Schnell. Jetzt kommen wir zum teuersten, der teuersten Luxusautos. Mehr Luxus geht nicht. Wirklich mehr Luxus geht nicht. steht mich doch was wunderbares in seinem Tor und das zeige ich euch im Zeitraffer. Oder? Warte? Ich euch ganz der Royce. Royce, Mr. Royce. Royce... Ja. Royce. Royce. 8. 5 oder 600 PS. 120 Liter. 115 äh, äh, Hubraum. 660 PS. Und das ist so ein teures Auto. Der kostet fast 600.000 Euro. 555 hat er mich hier gekostet, weil ich so eine Sonderausstattung reingeklatscht hab äh, und ein paar andere geile Luxusfunktionen. Hier der Sound. Könnte ich, könnte ich noch mal. So, liebe, so, my whole life. holen, liebe, so, my so, so, No, so, so, so, ist so, so, so, so, Royce royce äh, braune Innenausstattung, ich hab, ich hatte noch nicht mal eine Betriebsstunde, ich habe den hier nur hergefahren, äh, in, in die Garage gestellt, der, der hat so viel Geld gekostet. So, und das soll es auch dann hier mit dem Video gewesen sein. Lasst doch alle gerne ein Abo hier auf diesem YouTube-Kanal da. Und das soll es gewesen sein. Ciao. -i.